Eure Fragen rund ums Thema Fußball hier bei Sport 2000. Servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier bei Sport 2000. Und heute geht es ums Thema Puma Future, denn Puma hat den brandneuen Puma Future 5.1 gelauncht, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hat sich verändert im Vergleich zum 4.1, wo ist der Vorteil, wo ist der Nachteil, gibt es überhaupt einen Vor- und Nachteil und welchen Schuh lohnt es sich mehr zu kaufen, das gibt es jetzt im Video, viel Spaß dabei und los geht's. Was das Thema Design und Optik angeht, kann man sagen, dass man relativ schnell einen großen Unterschied erkennen kann. Allgemein gesagt ist das Puma-Logo jetzt deutlich prägnanter am Schuh und deutlich besser sichtbar. Was ich relativ cool finde, ist direkt schon mal, dass das Future-Logo jetzt hier hinten in Form von Druckbuchstaben um die ebony Zocke sichtbar ist. Früher war das deutlich schlichter in Form von Schrift nach unten und nur an der Ferse. Früher war das Logo auch nur seitlich am Schuh zu sehen. Jetzt haben wir das hinten nochmal quasi schwarz auf weiß, bzw. weiß auf schwarz. Auch hier vorne nochmal haben wir hier den Schuh schwarz abgetrennt und das weiße Puma-Logo was sich auch noch geändert hat, ist beim Netfit Upper hat man früher quasi nur die äh, untere Schicht durch die Punkte sehen können. Jetzt gibt es quasi keine untere Schicht mehr, aber Puma hat trotzdem hier nochmal ein kleines ähm, Design gesetzt und quasi sind hier Linien am Netfit Upper zu sehen. Was gleich geblieben ist, ist die Stollenanordnung, die ist bei beiden Schuhen identisch. Was sich geändert hat, ist die Sohlenfarbe. Früher war das Ganze eher glänzend, jetzt ist es matter. Dadurch habt ihr natürlich die Möglichkeit, dass der Schuh, was die Sohle angeht, nochmal länger haltbar ist. Design und Optik hin oder her, es kommt natürlich auch darauf an, ob der Schuh sich im Bereich Performance verbessert hat. Ich persönlich fand den Future 4.1 schon sehr stark, aber der 5.1 legt hier nochmal deutlich eins drauf. Das liegt vor allem am Upper, weil hier hat sich einiges getan. Früher war das Netfit Upper quasi aus zwei Schichten, dass man die obere Schicht nutzen konnte, um die Schnürsenkel durchzuziehen. Das Coole bei dem neuen 5.1 ist quasi, dass diese Technologie jetzt nur noch aus einer Schicht besteht. Dadurch wird der Schuh natürlich nochmal allgemein dünner und man hat ein besseres Ballgefühl. Ein weiterer Vorteil des einschichtigen Uppers ist natürlich jetzt nicht nur, dass der Schuh allgemein dünner geworden ist und dadurch einen besseren Touch und ein besseres Ballgefühl ermöglicht, sondern auch der Komfort hat sich nochmal verbessert, obwohl der auch schon im 4.1 echt gut war. Weil das Coole ist jetzt, dass quasi das sockenähnliche Gefühl nicht nur um die Ebony Zocke ist, quasi um den Knöchel, sondern allgemein der Schuh ein echt sockenähnliches Gefühl generiert und dadurch kommt auch die Netfit-Technologie besser zur Geltung. Das liegt vor allem daran, dass der Schuh allgemein weicher und elastischer geworden ist und genau deswegen kommt auch die Netfit-Technologie deutlich besser zur Geltung. Diese Technologie ermöglicht es euch, ja, den Schuh personalisiert zu schnüren, also die Schnürung so anzulegen, wie es auf euren Fuß passt. Und das Gute ist daran jetzt, dass ihr quasi den Schuh, dadurch dass er weicher und elastischer geworden ist, den Schuh auch mit breiten, schmalen und mittleren Füßen spielen könnt. Und dadurch, wie gesagt, dass der Schuh weicher und elastischer geworden ist, auch mehr Spielraum habt, den Schuh zu personalisieren. Puma hat also allgemein seine Technologie nochmal stark verbessert, obwohl sie beim 4.1 wirklich schon sehr gut war. Muss ich sagen, dass der 5.1 nochmal eine deutliche Steigerung hinlegt. Das liegt wie gesagt am Upper. Das ist deutlich weicher, man hat eine bessere Ballverarbeitung und auch der Komfort ist hervorragend. Wer in diesem Schuh Druckstellen oder Blasen hat, macht eindeutig was falsch und mich hat der 5.1 komplett überzeugt. Das soll es auch schon wieder zum Puma-Future-Vergleich zwischen dem 5.1 und dem 4.1 gewesen sein. Klarer Gewinner ist der neue 5.1. Das liegt am absolut geilen Upper, das jetzt nochmal weicher ist und nochmal besseren Komfort bietet. Jetzt ist natürlich auch noch eure Meinung gefragt, schreibt mal einen Kommentar. Für welchen der beiden würdet ihr euch entscheiden? Für den 5.1 oder den 4.1? Und bis dahin natürlich nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren und Kommentar lassen, was ihr denn als nächstes sehen wollt. Das soll es für das heutige Video gewesen sein. Macht's gut, haut rein und ciao.